Ich heiße Lajos Detari, ich bin 25 Jahre alt, ich komme aus Ungarn, ich spiele seit dieser Saison Eintracht Frankfurt. Lajos Detari, der Star der Frankfurter Eintracht. Er ist nicht billig gewesen und am Anfang der Saison hat er noch Anpassungsschwierigkeiten. Mit den Hallenturnieren aber kommt der Durchbruch und in der Rückrunde ist Detari voll da. Ein Ballvirtuose, der Teufelsgeiger der Bundesliga. Elf Tore Schisteterie, die Kollegen sind beeindruckt. Charlie Körbel.